Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo, David zeigt euch, wie es geht. Moin Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Tutorial und heute gibt es den Erabona im Tutorial. Der Erebono ist ein relativ simpler Trick. Ihr müsst den Ball mit dem starken Fuß leicht zur Seite versetzt nach oben spielen. Dann bringt der starken Fuß hinter den schwachen Fuß. Wichtig ist, wenn ein Ball trifft, den Fuß nach oben zu drücken, dass der Ball quasi nach oben fliegt und nicht nach vorne weg und dann einfach weiter geht. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum heutigen Tutorial gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben, nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und natürlich Kommentare lassen, was wollt ihr als nächstes lernen, bis dahin bleibt sportlich, haut rein und ciao.